Ach, Sanjusha, ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt. Auf den Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militär. Voll bepackt mit Säcken, alten Soldatenröcken und Hemden, oft mit Blutflecken. Die, die werden hier abgeladen, in die Zellen verteilt, geflickt, dann, dann wieder aufgeladen und ans Militär abgeliefert. Neulich kam so ein Wagen, bespannt statt mit Pferden, mit Büffeln. Ich sah die Tiere zum ersten Mal in der Nähe. Sie stammen aus Rumänien, sind Kriegstrophäen. Die Soldaten, die den Wagen fahren, erzählen, dass es sehr mühsam war, diese wilden Tiere zu fangen. Und noch schwerer sie, die an die Freiheit gewöhnt waren, zum Lastdienst zu benutzen. Die Last war so hoch aufgetürmt, dass die Büffel nicht über die Schwelle der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an derart auf die Tiere loszuschlagen, dass die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte. Ob er denn kein Mitleid hätte? Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid, antwortete er mit bösem Lächeln und hieb noch kräftiger ein. Die Tiere zogen schließlich an und kamen über den Berg, aber eines blutete. Die Büffelhaut ist sprichwörtlich an Dicke und Zähigkeit und die war zerrissen. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still, erschöpft. Und eins, das welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften, schwarzen Augen wie ein verweintes Kind. Ich stand davor und das Tier blickte mich an. Mir rannen die Tränen herunter. Es waren seine Tränen. Wie weit, wie unerreichbar die schönen, freien, saftig-grünen Weinen Rumäniens. Wie anders schien dort die Sonne, blies der Wind wie, anders waren die schönen Laute der Vögel dort. Und hier, diese fremde, schaurige Stadt, der dumpfe Stall, das ekelerregende, muffige Heu, die fremden, furchtbaren Menschen und die Schläge, das Blut, das aus der frischen Wunde rinnt. O oh, mein armer Büffel, mein geliebter Bruder, wir stehen hier beide so ohnmächtig und stumm und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht.